Ja, guten Morgen. Es ist viertel nach neun. Die Sonne knallt hier ganz schön drauf. Ich habe hier das Zelt auf beiden Seiten aufgemacht, so dass hier die Luft ganz gut durchzieht und es sehr angenehm drin ist. schon die ersten Wolken wieder. So, ich habe jetzt den Regenschutz einmal umgedreht und lasse ihn mal von der Seite trocknen. In der Zwischenzeit trinke ich mal meinen Kaffee. So. Das ist übrigens immer noch die erste Kartusche, die ich auf meiner zehntägigen Reise von Hamburg nach Tübingen dabei hatte. Ich hatte noch zwei Ersatz dabei. Hatte ich aber gar nicht gebraucht und die reicht hier auch noch. Gestern für die Suppe, für den Linseneintopf und heute für den Kaffee. Ja, und so ein bisschen Milch habe ich hier in so eine kleine Plastikflasche abgefüllt. Das wird eigentlich reichen für ein paar Tage. Wobei sie hält sich ja nicht so lange. Ja, ich überlege noch, ob ich weiter fahre nach Bremen, aber ich glaube noch nicht. Ich denke mal, ich werde mal eine andere Strecke heute zurückfahren nach Hamburg. Jo, das Zelt trocknet noch und ich habe jetzt meinen zweiten Kaffee getrunken. Ja, ich habe jetzt mein E-Bag genau auf den Tag, drei Monate lang. Hier das KTM Gento 10 Plus. Und ich habe jetzt genau... Na, 3009 Kilometer drauf. Das heißt, ich bin jeden Monat 1000 Kilometer gefahren, wobei... Ja, die lange Tour von Hamburg nach Tübingen dabei war, mit insgesamt 1.100 Kilometern. Aber dennoch, im Schnitt waren es 1.000 Kilometer. Ja, im Winter wird es natürlich weniger werden. Bin mal gespannt, wie es nach einem Jahr aussieht. Ja, es ist kurz nach 12 und ich habe alles zusammengepackt. Hat mal wieder länger gedauert bei mir, wie eigentlich geplant. Ja, ich bin ja gestern 100 Kilometer gefahren hierher, bis nach Zeeben, von Hamburg bis nach Zeven. Und bin halt den Radweg Hamburg-Bremen gefahren. Und jetzt habe ich mal anstelle der offiziellen Route mit der App OSM-Ant oder OSM-Ant, wie auch immer das heißt, mir einen direkten Weg nach Hause ausgesucht oder planen lassen. Das sind hier genau 70 Kilometer, also 30 weniger. Also hier das Blaue. Das wäre die Route, die ich gestern gefahren bin. Und jetzt fahre ich die blaue Route, die mir die App hier berechnet hat. Übrigens offline. Ich habe hier überhaupt keine Internetverbindung. Oder eine ganz schlechte. Und mit Komoot würde sich das jetzt gar nicht planen lassen. Von dem her ist die App super. Und mal sehen. Es hat jetzt gerade ein bisschen geregnet. Aber es zieht wieder ab und wie auch immer. Dann werde ich mal gleich starten. Das ist übrigens ein nettes Naturbad noch. Ja, ich starte jetzt so Richtung Norden und es ist ganz schön kühl. Es sind 16 Grad. Was fast ein bisschen zu frisch für das T-Shirt. Mal sehen, ich werde gleich ein bisschen warm, bevor ich dann wieder die Jacke an- und ausziehe. Ich fahre erstmal eine Runde. Heslingen in 3,6 Kilometer. Mal sehen, was die App uns okay, ob das so gut war, mit dem Tourenrad jetzt hier so ein Single Trail zu fahren. Mit vielen Wurzeln. Straßenverlauf, das ja, ist gut. Aber wenn es jetzt hochsommer wäre, ich sagen, schön kühl hier. Äh. Oh, es ging nicht lange durch den Wald. Kilometer. Okay und jetzt folge ich hier einer sehr schönen Strecke. Das ist doch schon mal ein schöner Auftakt. Aber ich glaube ich muss dennoch gleich meine Jacke mal überziehen. So ich bin in Heslingen jetzt links abgebogen, fahre jetzt wieder Richtung Norden und habe nur noch 64 Kilometer, wo ich erst fünf gefahren bin. Noch nicht mal. Also die Strecke ist wesentlich kürzer und ich glaube nicht, dass die weniger schön ist als die offizielle Hamburg-Bremen oder die Euro-Velu, das war es drei, glaube ich. Okay, das wird wahrscheinlich das ein oder andere Highlight äh, nicht dabei sein, aber ich habe es ja gestern schon gesehen. Muss ich muss nämlich nochmal die gleiche Route zurückfahren. So, jetzt geht es hier nach rechts. Es ist wieder ein bisschen Schotterweg. Sieht so ein bisschen aus wie der Weg, den ich gestern gefahren bin, aber ich bin ganz woanders jetzt. Maisfelder halt, stehen ja immer noch. Es war ein bisschen wieder an der Landstraße entlang. Völlig unspektakulär. Aber in einem Kilometer geht es wieder nach links. Wieso ich komme jetzt in Städttorf an und muss da irgendwie links. Ich sollte doch mal Tatsächlich meine Wetter-App gucken, beziehungsweise Ringradar. Da zieht gleich was durch. So, ich verlasse Seedorf. Wie heißt das nochmal? Ich habe es nicht mehr vergessen. Und ich glaube mit vorbeiziehenden Bäckereien ist hier überhaupt nicht zu rechnen. sehen, Ich habe nur ein halbes Brötchen und eine kleine Packung mit Wienern und Senf. Muss ich mich damit irgendwie begnügen. Ja, hier zwei Rennradfahrer und eine Fahrerin. Ja, und ich scheine ja ordentlich Rückenwind zu haben. Das ja wäre gar nicht bewusst gewesen. Ja, das wäre ein Bäcker gewesen. Er hat aber heute auch nur bis 10.30 Uhr offen gehabt. Jo, ich bin jetzt in Wangersen und fahre jetzt weiter in Richtung Ahrenswohlde. Da ist scheinbar eine Klosterroute. Ja, hier könnte ich mein Fahrrad mal wiegen. Gesamtgewicht mal interessieren. Oh, da haben sich gerade die Preise verändert. Klack, klack, klack. Ja, da scheint hier doch was auf mich zuzukommen. Entweder Regenklamotten oder Unterstellen. Mal sehen. Jetzt habe die Regenjacke angezogen. Das erste Mal, glaube ich, überhaupt auf meinen langen Touren, dass ich mal eine Regenjacke hatte. Und ja, auf die Hose habe ich verzichtet die nicht so schnell dann trocknet, dann sich ich notfalls eine andere eine dabei. Ja. Aber vielleicht bin ich noch was zum Unterstellen. Ich habe ja Zeit heute. Wir sind nur noch 55 Kilometer. und aus dem Häuschen, kommt ja wie gerufen. Da werde ich jetzt gleich reinsetzen. Lass mal gucken, kommt da keiner? Boah, Scheiße. Wie ist das, eklig. Ja, schon immer ein Ding, wie die Leute hier äh, solche Ecken vorunstalten. Ah, das stinkt hier drin. Ja, ich werde mir trotzdem erstmal eine Verstärkung gönnen. Ich habe hier noch ein paar Würstchen von gestern, ein bisschen Senf, ein nah, halbes Brötchen. Da jetzt keine Bäckerei in Sicht ist, muss ich mit dem Vorlieb nehmen. Ja. So, weiter geht's. Nach dem Wechsel des GoPro-Akkus geht's weiter, glaube ich, auf dieser Klosterroute, die ich hier zufällig erfahre oder jedenfalls ist das hier Bunkel Ach, hier wäre auch eine Haltestelle gewesen. Hätte ich besser unterstehen sollen. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Blauer Himmel, aber in einer Stunde kommt wieder Regen. Habe ich schon gesehen. Sehr ja viel Spielzeug, oder? Wand professionell zugemauert. Hier. Ja, ja, ja, ja. Oh, sehr gut ausgebaut. Benutzungspflichtige Benutzungspflichtig übrigens. Oh, sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Oh, ganz viel Hühner hier. Eier, Kartoffeln, ja klar. Hier kann man Eier kaufen. Bei den Radwegen. Besser nicht, die kommen nicht heile an. Klosterroute, ja. Hier alle Ahrensburgs abgeklavert von Original West bis Ost. Ja, es kommt auch mal hier ein sehr waldiger Abschnitt. Hier geht es nämlich durchs Ahrensmoor. Ah, oh, ist auch herrlich. Fahrt teils sogar ohne Unterstützung. Dann mit 15 km/h. Oh, das ist doch schön, jetzt kommt die Sonne auch wieder ein bisschen raus. Dann ist es schon echt herbstlich geworden den 6. Dezember <lacht> 6. September Ja So Motor aus oh, die Luft ist gut hier Hallo. Ja, jetzt bin ich ein bisschen gefahren. Kommt die Sonne so ein bisschen durch wieder. Ja, ich habe gesehen, es waren vorhin keine 54 Kilometer, sondern müssen mehr gewesen sein. Das war das Zwischenziel. Ich bin jetzt 30 Kilometer gefahren und habe noch... 42 Kilometer, dann das sind ungefähr 73 km insgesamt. Ja, ja, also, hatte ich ja am Anfang auch gesagt, etwa 75 km. Im Gegensatz zu gestern mit 100 ist deutlich weniger. Und der Weg ist auch schwer in Ordnung. Ja, das ist ja die Route, die mir OSM Arndt vorgeschlagen hat. Die habe ich nur ein bisschen modifiziert. Ich habe immer gesagt, ich will durch den App-Tunnel und nicht mit der Fähre fahren sparen wir da irgendwie 2 Euro? Außerdem geht auch nicht viel schneller. Was für eine Ruhe hier. Was für eine Ruhe. Ja, was das für Findlinge sind hier. Da ist ja noch einer, der ist noch viel größer. Der stammt wahrscheinlich aus der Eiszeit noch. Wahnsinn. Alte Eiche. Ja, ich muss das doch noch mal kurz zeigen. Hier ist die App OSM End. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hier Zwischenziel in 40 Kilometer. Das Hauptziel sind 48 Kilometer. Hier die verbleibende Laufzeit. Kann man auch die Uhrzeit anzeigen lassen und so weiter. Hier die Strecke, wie schön wir fahren. So, wenn ich hier auf Navigation klicke. Dann sehe ich hier meine Höhenmeter, das kann ich mir detailliert nochmal anschauen. Da habe ich die Straßenart und ich kann mir das Ganze auf der Karte auch noch angucken. Das ist übrigens die Strecke, die ich gestern gefahren bin und hier die Route heute. Und hier habe ich die Steigung wieder. Und wenn ich jetzt mit dem Finger hier lang fahre, sehe ich da oben, wo ich Steigung zu erwarten habe. Und er zoomt hier sogar ran. Ja, also die App ist schon klasse, man muss sich noch ein bisschen mit beschäftigen. Am Anfang ist sie sehr verwirrend und ich finde es auch ein bisschen frustig, aber es lohnt sich. Einfach sie auch mal in der Praxis anzuwenden. Also nicht nur hier zu Hause ein bisschen rumklicken, sondern dann auch mal eine kleine, sei das heißt es eine 5-Kilometer-Tour damit zu fahren. Und dann mal versuchen, ein Zwischenziel einzufügen und so weiter und sich ein bisschen die Oberfläche auch anzupassen. Die Menüführung ist ein bisschen umständlich und auch verwirrend, aber. Ja, ich bin begeistert. Echt begeistert. Ja, ein bisschen kühl heute, aber eigentlich super Wetter. Bis auf alle Zuschauer. So, ich bin jetzt hier in Appensen. Roll hier ein. Bäcker wird es ja auch nicht geben. Viel zu klein das Nest dafür. Ja, aber eine schöne Kirche haben sie hier. Sieht aber ein bisschen komisch aus. Komische Fassade seitlich. Mal neu gemacht. Ja, jetzt bin ich im Buxtehude, gibt es tatsächlich die Stadt. So ich bin in Bayer Alltagsstelle und sehe gerade, dass hier Druckluft 20 Cent kostet. Ne, 50. Keine Ahnung. Das ist aber ein Ding. Ich bin jetzt durch Buxtehude durch und ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, was für schöne Routen mir die App hier raussucht. Okay, hier kommt gleich ein Zug. Allerdings darf ich da lang fahren. Also weiter geht's. Ja, das ist die S-Bahn Strecke hier nach Buchserhude von Hamburg aus. Wusste ich gar nicht, dass hier die S-Bahn fährt. kann man doch mal mit dem HVV-Ticket anfangen Land fahren, Wenn man nicht gerade mal Lust hat, mit dem E-Bike mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, da komme ich her. Da fahre ich hin. Das ist die Strecke hier nach Buxtehude nach Hamburg. Und jetzt sehe ich hier so gelbe Schilder, die habe ich auch noch nicht oder ich habe sie einmal gesehen, hier in der Gegend. Scheinbar irgendwie neu zu sein. Ich fahre so, hier wohl weiter. Und dann bei der Gelegenheit hier ein paar Brombeeren essen. Die sollen ja richtig viel Ballaststoffe haben. Und auch sehr viel Vitamine. Na, ist auch nichts Neues, oder? Das scheint mir schon alles ziemlich abgegrast zu sein. Schau ich mal nach einem anderen Busch. Wo ich gerade die Hunde hingepinkelt habe. Also ich meine so schön, dass er hier, hier ist. Das mag das flache Land. Auf den mag es ja schön sein. Aber hier mit so einem Tourenrad über so eine naturbelassene Strecke ist einfach nervig. Aber zum so Glück scheint die Sonne, die Laune ist gut. Gut. Okay. Zwei Kilometer wieder herrliche Wege. Ich weiß nicht, ob es langweilig wird. Also mir nicht. Schön. Da kommen wir wieder, Radfahrer. Jo, da hinten sieht man schon die Kräne vom Hamburger Hafen und die Asklepios Klinik in Altona. Ganz links im Bild da. Und hier, so wie es aussieht, wird die Autobahn endlich mal gebaut nach Stade. Die hört ja irgendwo auf und da muss man wieder ewig lang über Landstraßen fahren, das ist eine Katastrophe. Jo, Radwege wären wir lieber. Wie viel Sand hier verbraten, wird, das ist, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja, diese Fahrradstraße ist hier gesperrt, das ist irgendwie Privatweg. Hat eine Frau getroffen, die sich hier gut auskennt und sie war auch ganz verwundert, weil es wohl scheinbar ganz neu ist, dass das hier gesperrt ist, Unterstützung wieder. Fette Gegenwind. Ja, ist ein Schauer, der nochmal hier durchzieht. Dafür habe ich richtig ordentlich Rückenwind hier. Ich bin auch größtenteils ohne Unterstützung gefahren. Machen wir eine kleine Pause mal wieder. Hier so ein bisschen im Schatten für so eine Pappel. Ist keine Pappe. Das ist was ich mit Linde, glaube ich. Ja, hier bin ich gerade vorbeigefahren. Und hier grenzt schon das alte Land an mit dem. Apfelplantagen darf man hier nicht betreten. Ich sag auch nicht, welcher Bauer das ist. Sollte man eigentlich waschen, sind wahrscheinlich behandelt. Hm, bin besser als vor zwei Wochen. So, jetzt gibt es hier so ein Teich entlang jetzt die Apfelplantage, ja, weil ich das hier so nett fand, bin ich hier einfach weitergefahren und habe irgendwie meine Abfahrt verpasst. Aber es ist echt geil hier so auf dem Deich rumzufahren. Ja, eine Hand den Apfel, andere Hand die Koko und dann auf dem Deich entlang. Ja, jetzt fahre ich doch wieder weiter auf der anderen Seite am Deich. Hier die Äpfel kurz vor der Reife.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 Ja, der Weg ist ja nicht so toll, aber ist befahrbar. Hier wieder so ein schönes Redhaus. Das Dach müsste mal neu gemacht werden. Ja, bin jetzt in Waltershof. Und komme jetzt in die Nähe von der Kühlbrandbrücke. Also diesen Weg hier habe ich noch nie gesehen. Kenne ich noch nicht. Also es ist immer wieder schön, mal neue Strecken zu fahren. Und so sich auch die nähere Umgebung zu erschließen. Ja, ich bin schon oft über die Kühlbrandbrücke gefahren, auch mit dem Fahrrad. Aber noch nie unten durch. Ja, die sieht schon ziemlich geflickt aus hier. Ich habe nur die kleine GoPro dabei, aber wenn man da unter der Brücke guckt, sieht man diese ganzen Flickenteppiche, wie viel da schon ausgebessert wurde. Die Versuchen sie ja noch ein paar Jahre instand Stand zu halten, aber langfristig kommt sie weg und wahrscheinlich wird ein Tunnel gebaut. Ich habe meine Regenjacke jetzt ausgezogen und mache mich auf den Endspurt. Ich muss jetzt einmal durch den Abtunnel und dann geht es wieder nach Hause. Jetzt muss ich doch in der Fähre fahren, ähm, ein kleines Stück einfach nur rübersetzen, Im, innerhalb des Hafens und da steht ein Schild zur Fähre, aber ich sehe keinen Weg, zur Fähre, zur Fähre, wo soll hier der Eingang sein? Das Tor könnt ihr doch nicht meinen, oder? So ein kleines Fluttor hier. Doch. Jo, tatsächlich hinter der Spundwand geht es in irgendeine Richtung zur Fähre. Ja, tatsächlich gibt es hier einen Fähranleger. Ich weiß nicht, ob da noch was fährt. Eigentlich müsste was fahren. Oh, hier nochmal ein herrlicher Blick auf die Köpernbrücke. Ist der Elbacker. So, jetzt gucken, dass ich in die Elbe reinfahre. Leg mal die Kamera lieber weg. Jo, dann gucken wir doch mal, wann hier was fährt. Heute ist Sonntag und fährt nichts. Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Finden wir da Waltershof. Hier dachte ich rüberfahren zu können, dann hätte ich hier schön über den Elbtunnel fahren können. Äh, muss man überlegen, jetzt muss ich hier irgendwie zurück. Jo, habe mich nochmal mit der App beschäftigt. Ähm, Fähre will ich jetzt nicht benutzen. Also, gehe ich hier auf Einstellung, Straßen vermeiden, keine Fähren. Scharf links abbiegen auf die 61. Fertig. Fortfahren. Gut, der berechnet jetzt natürlich offline, das dauert ein bisschen länger. Dafür braucht man auch keine Internetverbindung, obwohl ich jetzt ausnahmsweise mal welche habe. Da unten ist so ein blauer die Balken. Die 30 km, lang. 30 km. bitte Minuten links abbiegen auf Waltershof. Oh, nee. Dann nach 50 Metern links abbiegen. Oh, jetzt muss ich einen riesen Bogen fahren weil ich keine Fähre benutzen will, aber ich könnte hier durch den alten Elbtunnel, das mache ich. Und jo, Ganz schön viel mögen hier unterwegs. Ja, jetzt habe ich noch 30 Kilometer vor mir, obwohl Luftlinie ich vielleicht 10 Kilometer weit entfernt wohne, aber durch die ganzen Hafenbecken muss ich halt jetzt außen fahren und ich will auch keine Fähre benutzen. Könnte ich machen, bringt mir jetzt aber auch nicht so viel. Ja, dann mal los. Also ungefähr 20 Kilometer bis zum alten Elbtunnel. Ein Bisschen Schwung kriegen, anschauen, emtb modus So, fahren wir wieder an der Spundwand entlang. Hoffentlich ist das richtig, ich muss auf die Karte gucken. Jetzt bin ich schon wieder ein gutes Stück gefahren und darf mal wieder ein bisschen auf dem rumfahren. rumfahren. Das ist ja nicht schön, aber es wird so langsam, aber echt kühl. 13 Grad. Ja, also ich bin jetzt im Mobo. glaube ich die gleiche Strecke wie ich vorher in die ich gefahren bin in Verlängerung. Das sieht ja auch so ähnlich aus. Das ist das Kohlekraftwerk Moburg, was hier abgeschaltet werden soll. Die Katbeckbrücke. ich die Fernwärmeleitung hier. Also das Blöde ist, also das Blöde ist, ich habe gerade gesehen, dass die Rätebrücke auch für Fußgänger gesperrt ist. Das ist die, über die ich jetzt eigentlich drüber wollte. Rätebrücke. Gut, dass ich noch mal gucke, sonst wäre ich hier die Strecke umsonst gefahren, wobei es jetzt nicht so weit ist. Jetzt kann ich mir einen anderen Plan überlegen. Ja, jetzt habe ich gerade noch die App beendet. Weil ich hier irgendwie noch einen Radweg entdeckt habe in Hamburg, Uferpark, Wilhelmsburg, ich kenne den noch nicht. Der muss neu sein oder ich bin nicht ganz im Bilde. Jedenfalls ist eine Kombination aus allem noch was Beste. Ja, mit Kunst hier. zu so früh gefreut, da war dann Schluss. Zum Filmen wurde es inzwischen zu dunkel, aber ich habe den alten Elbtunnel irgendwann doch noch erreicht und kam dann noch gut zu Hause an. Ja, das war wieder ein schönes Wochenende. Und bei Touren mit Übernachtungen freien bekomme ich den Kopf immer besonders gut frei. Und 14 Tage später ging es dann von Kiel am Nordostseekanal entlang, ebenfalls mit Camping am zweiten Tag, bei herrlichem Wetter, zurück an der Elbe entlang, zurück nach Hamburg. Hier plane ich auch ein Video noch zu machen, also dranbleiben. Ja, heute sind es doch knapp 100 Kilometer geworden und ich hatte aufgrund weniger Steigung und Rückenwind noch 19 Kilometer Reichweite. Ich danke euch fürs Mitfahren und gute Nacht.